Der äh, Staatsanwaltschaft von Spanien hat gesagt, wird meine Verhaftung anfragen. Schon? Und dann hier der Aufruf, die Schweizer Behörden, nicht mit der Spanien zu kollaborieren. Und die folgenden Tage, die werden, oder die haben schon klar in der Videokonferenz gesagt, die werden meine Verhaftung wieder verlangen. Bleiben wir solidarisch und wir geben keinen Schritt zurück. Es ist Folter, Spanien oder Regalbo. Niemals! Das uh!